Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute nochmal ja, ein Quatschvideo, weil irgendwie ist heute ein Bad Day. Keine Ahnung. Mir geht es nicht so richtig. Jetzt nicht, dass ich krank bin oder so, aber ich bin so desorientiert und ach, desorientiert. Desinteressiert, meinte ich. Ich bin einfach nicht so richtig auf der Höhe. Das rumhängen, das nervt mich auch ein Ende. Und ich habe heute mehr oder weniger auf der Couch gepennt. Ja. Und ich dachte, komm, machst du doch noch ein Video. Das leite ich auch dann heute noch hoch. Ja tut mir leid, dass es nicht um 18 Uhr online gegangen ist, aber sowieso Make-up wollte ich heute überhaupt keins drauf haben. Und demnach wusste ich auch nicht, welches Video ich drehen soll. Ja. Wir waren heute mit den Hunden im Freizeitzentrum wieder, Gassi und auch hier bei uns in der Nähe die normale Runde <lacht> das stöhnt ähm, ja ansonsten habe ich heute überhaupt nicht viel gemacht der Papa war eben noch mal hier ist auch schon mit drei Stunden her Die Zeit die rast ja auch so das ist ja unfassbar ne wenn ich überlege, dass ich mit Max jetzt fünf Jahre zusammen bin und im April vier Jahre verheiratet, das ist schon echt voll krass. Und man meint immer, wenn man irgendwie Langweile hat oder nicht weiß, was man tun soll, dass dann die Zeit äh, nicht rumgeht und so. Aber erstens habe ich gar keine Langeweile und zweitens geht für mich die Zeit immer rum. Ich mache das, wo drauf Bock habe. Entweder YouTube-Videos gucken oder Fernsehen oder im Handy bei TV Now gucken. Die App. Da gucke ich im Moment sehr gerne im Namen des Gesetzes, falls ihr das kennt. Und ja. Und dann trinke ich Max und Und ja, Barcelona ist im Moment auch kaum was los, die Leute bleiben logischerweise alle daheim, was ja auch gut ist, weil, ja, damit das einfach abnimmt mit dem Coronavirus und ja, aber ich glaube eine Ausgangssperre wird auch hier bei uns noch kommen ich glaube das ist am Montag soweit aber naja, wollen wir nicht immer darüber reden hm, zum Beispiel das Abnehmen ist auch so eine Sache im Moment wieder ähm, ich bin jetzt seit drei Wochen fast auf 64,5 oder auf 65, das schwankt immer so aber ich habe Jetzt seit zwei drei Wochen wieder nichts mehr abgenommen. Ich habe mich aber auch nicht an die Ernährung gehalten. Das heißt, ich habe süß gegessen, ich habe viel Milch getrunken und Waffeln gebacken. Und ja, dafür nimmt man halt nicht ab. Und vor allen Dingen, wenn in dem Waffelteig ein Kilo Zucker dran ist. Naja, ob es ein Kilo ist, weiß ich nicht, aber ich tue da immer ordentlich viel rein. halt so schmeckt halt dann. übrigens kann ich euch die waffe mal zeigen die sieht so aus und die ist total lecker ich kann ja noch mal für euch den geschmackstest machen mmh. 1a kau, kau, kau. Mit vollem Mund spricht man nicht. Oh, haben schon beide gekaut, ey. Okay, vielleicht kommen wir auch schon wieder angucken. Ja, wir gehen ja sonntags immer mit meinen Eltern essen, das können wir jetzt auch knicken für morgen, ähm, weil natürlich die lokale zu sind alle. Die wurden da ja jetzt auch geschlossen, die dürfen nur noch ausliefern. Und demnach lassen wir es uns einfach liefern. Ich hoffe, es wird dann bei uns essen. Das ist einfach einfacher wegen der Hunde. Ja. da habe ich nicht so einen Stress wegen meiner Raucherei und etc. Das Raucher ist mir auch ein bisschen Banane da oben. Man ne? denkt immer über das Rauchen nach. Ne? Darf ich da rauchen? Kannst ich da so viel rauchen wie ich will? Was sagen die anderen? Was ist dies? Was ist jenes? Ab. Es nervt einfach. So, die Waffel habe ich jetzt gekauft, bis auf ein paar krummeln zu <lacht> Ja. So ist der Stand der Dinge. Ich habe heute auch auf Instagram total wenig gemacht. Ich habe ein Bild von, ich glaube von gestern war das, habe ich das Bild gemacht, gepostet noch. mache ja dann immer mehr, damit ich genügend Bilder für Instagram habe, weil ich ja teilweise drei am Tag hochlade. Und, ähm, ja. bei euch geht es noch allen gut und eure Langeweile hält sich in Grenzen ich kann nur Youtube Videos empfehlen egal von wem, für was man sich interessiert, soll mal gucken ich tue das übrigens auch und ja ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Däumchen hoch, wenn dem so ist. Obwohl, es gibt ja Idioten, die klicken immer auf nicht gefällt mir, ne? Es ist irgendein scheiß Meiner, die da. Naja, ist auch egal. Interessiert mich nicht, juckt mich nicht, leckt mich um Arsch. Derjenige, der es ist und ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Auf jeden Fall weitere Videos folgen. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Und wenn nicht, ist es mir auch egal. Und ähm, ja, bis dahin. Tschüss.